Ich frage mich, wie das Leben in der Zukunft aussieht. Ich frage mich, warum wird das Wasser auf der Erde weniger? Ich frage mich, warum die Menschen so wenig gegen den Klimawandel unternehmen. Ich, ich frage mich, warum der Regenwald abgeholzt wird. Ich frage mich, warum gibt es so viel Plastik? Ja, ah, ja. Wie lange hast du? Wie lange darfst du? Ich Gut. Ich freue mich schon so sehr. Ja, aber hoffentlich ist das Wasser nicht schon wieder so kalt. Ja, naja. Naja, aber trotzdem, was machen wir denn sonst? Also wenn es so kalt wäre, wäre es jetzt auch nicht so schlimm, weil dann könnten wir noch was essen gehen. Zum Beispiel Kuchen, der ist immer so lecker. Du immer mit deinem Kuchen. Das sind Menschen. Wartet! Das sind tote Fische. Wo? Oh. Hä? Okay. Da. Inzwischen. Oh. Äh, ja. Was ist denn da passiert? Die sind vergiftet. Was? Das Wasser. Vergiftet? Ja. Ja. Aber woher kommt das? Wir wissen das auch nicht. Wir wollten es ja herausfinden. Hm. Dann wird wohl oh. nicht aus dem Baden. Ich weiß was. Wir haben noch einen Detektivclub. Dann haben wir einen neuen Fall. Stimmt. Liebe Leute, wir haben zwei neue Mitglieder. Und dazu haben wir noch einen neuen Fall. Also das ist Fiona. Hallo. Und das okay. ist Luna. Also ich bin Peppa und liebe Kuchen. <lacht> ich bin Lia und ja, ich möchte eigentlich, dass alle immer glücklich sind. Ich bin Emma. Oh, ähm, hallo, also ich Lilly! Hallo, schön euch kennenzulernen. Ich bin Lu Linda. Oh, cool, dass wir jetzt neue haben. Also, ich freue mich schon echt, was Neues mit euch zu erleben. Die erzählen euch jetzt mal, was passiert ist. Ja, also, das Wasser ist verschmutzt. Überall ist Gift und es sind tote Fische am Wasser. Ich würde sagen, wir teilen unsere Gruppen auf, oder? Ja. ja, wir müssen den Fall jetzt unbedingt klären. Das ist echt wichtig. Wir haben die ganze Zeit so langweilig. Ja. <lacht> uhuh. mal, Lilly, so Lilly, Lilly, komm her. Ja. Lilly, jetzt komm her. Jetzt? wieso denn? Komm, komm her. her. Das ist halt so langweilig. Was habt ihr denn jetzt schon wieder? Ja, guck mal, ja. Was machen die da? Die da Proben. Das sieht nicht so aus. erst, als würden sie den See vergiften. Waren sie doch bestimmt nicht. Und wie kommst du darauf? Ähm. Die haben da gerade was ins Wasser gekippt. Also wir können ja erstmal kurz abwarten und sowas. Ich gehe da jetzt hin nein, und frage. Nein, nein, nein, wir können sie in der Küche später fragen. Und was ist, wenn sie dann lügen? Wenn sie bestimmt sich, sie sind neu bei uns, und dann werden sie bestimmt nicht lügen. Ja, Emma, ja, sag du doch auch mal was dazu. Wieso macht sie nicht ein Foto? Dann können sie nicht lügen. Rot. Gute Idee. Tiger bitte. Boah, ich weiß echt nicht, wo wir noch suchen sollen. Ja, also das macht doch eh alles keinen Sinn mehr. Ja, aber wir müssen doch irgendwo noch was finden. Es muss irgendwo noch es was geben. Geht nicht. Sei doch nicht immer so negativ. Bestimmt gibt's noch irgendwas. Nein, doch. Warum? Hört so auf zu so schreien. das geht Wo ist denn dieser Detektivclub? Ja, hier ist Kommissar Friedrich, hallo. Ja, ich weiß auch nicht. Also, die Firma hat uns da, glaube ich, in der Sackgasse glaubt, Hier ist überhaupt nirgends weit und breit eine, irgendeine Detektivgruppe, keine Ahnung. Ja, dann sollen sie halt ihr Abwasser nicht in den See leiten. Das war jetzt nicht mein Problem. Tschüss. Das war aber so richtig knapp. Glaubt ihr, die Luft ist rein? Okay. Aber warum war denn jetzt die Polizei da? Wisst ihr es vielleicht? Ich weiß vielleicht, warum sie hier war. Oh, Ist das nicht Luna? Ja. Ja, das ja. ist Luna. Und Fiona. Ich glaube, sie haben den See vergiftet. Also, was Psst, sie kommen. Die ganzen tun. Wir können es. Ja, ja. ja, aber was hier war, wo sie da war? Nein. Ich weiß. Was habt ihr denn heute herausgefunden? Nichts. So habt viel. ihr was herausgefunden? Nein. Sicher, dass ihr nichts herausgefunden habt? Hast nein. nein. Das hat ja nicht schlecht. Was nein. habt nein. ihr da denn gemacht? Nicht. Nein, nein, nein. Wir haben Proben. Ihr braucht mir es gar nicht erzählen. Wir wissen ja, genau, dass, das ist Wir wissen genau, dass ihr See vergiftet Lass habt. Lass uns Wir mal. haben nichts gemacht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, auf welcher Seite ich stehen soll. Ich gehe auf jeden Fall zu euch. Hm. Wir werden ja noch herausfinden, wer es war. Hast du eine Nacht? Sind das die Proben? Ja. Die Sind die ergebnisse? Und? Oh. Von welcher Firma? Fische, Fisch, Fisch. Das Hä? ist doch die neue. Ach so, stimmt. Die sind da hinten im Gewerbegebiet, oder? Die sollen Fischen helfen. Fischen helfen? Also Fische vergiften, finde ich nicht als große Hilfe. Wir müssen was dagegen tun. Wir müssen die anderen wieder zusammenkriegen. Alleine schaffen wir das eh nicht. Okay. Los! Eins, <lacht> zwei, drei, vier, fünf, fünf sechs. Die, die Tut mir noch mal leid, dass ich euch beschuldigt habe. Ja, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Aber du hast doch immer eine Idee. Ja, warum ich? Du hast auch ein paar Ideen. Ja, aber jetzt nicht. Mm, ratlos? Ja. Hm. Ja, aber was wollen wir denn jetzt machen? Mir ist langweilig. Ja. Mir hm. auch. Hier ist auch nirgendwo was. Hm. Nee. Hast du keine Idee? Mm -mm. Keine? Mm -mm.